In einer Beziehung geht es beiden besser, wenn beide bestrebt sind, dass es beiden besser geht und nicht jeder bestrebt ist, dass es auf jeden Fall ihm selbst gut geht. Leider braucht es dafür eine Voraussetzung, dass beide davon überzeugt sind, dass auch der Partner bestrebt ist, dass es beiden gut geht. Weil das oft nicht Einfach ist, habe ich eine Möglichkeit geschaffen, wie Sie es auch in Ihrer Partnerschaft erreichen können.